Thank you. Ich habe mir da auch im Vorfeld gar keine Gedanken gemacht, ja, sondern bin da wirklich ganz offen rein und habe einfach mal gesagt, ich schau mal, was da auf mich zukommt. Also am wichtigsten für uns heute ist natürlich der Austausch. Konnte ich mir noch gar nicht so wirklich vorstellen unter diesem Konzept Barcamp. Ich finde das Barcamp ein super interessantes, spannendes Format. Was dann wirklich gut war, war dann tatsächlich die Diskussion haben sich auch alle an der Diskussion beteiligt. Und da war ich total erstaunt zu sehen, wie gut das funktioniert, dass tatsächlich viele Leute aufgestanden sind und sich einbringen. Dass wir hier ein Format haben, wo man sagt, ich will einfach mal Ideen finden. Wir merken, dass ein ganz, ganz großer Bedarf an Austauschmöglichkeiten besteht. Es war ganz interessant zu hören, dass es den anderen eigentlich genauso geht wie uns. Was machen die anderen vielleicht, was wir noch nicht machen? Es wurden auch schon viele Sachen angesprochen, die ganz leicht umzusetzen sind. Jeder hatte so seinen Teil, das beizutragen. Man hat auch am Ende festgestellt, passt zueinander. Ich bin total begeistert davon. Dass man in einer sehr lockeren Atmosphäre ein und die gleichen Dinge sprechen kann auf Augenhöhe und äh, ich kann es nur weiterempfehlen.